Und wie gesagt, noch nicht am Ende. Ich hatte es so ein bisschen zum Abklang damals noch gesagt, als wir ihn hier hatten, ihn gesehen haben. Häufig, häufig, hört, man diese, häufig hört man diese Worte. Sag mal, wo sind denn eigentlich die Bundeschampions der letzten Jahre hingekommen? Ähm, hierhin zum Beispiel. Gut, jetzt ist er schon ein paar Tage alt, aber trotzdem... Vor, ich glaube, neun Jahren. Der gab es schon. Und ähm, damals war die große Zeit der Kornets und der Balus. Und er war einfach die ideal ähm, cornets balu der eben beides eben nur vereint. Auf Mutterseite das Blut von Balou und auf Vaterseite Kornet. Fünfjährig Bundeschampion. Und jetzt mit Brian Mogrel siegreich im Nationenpreis. Und dann jetzt hier auch noch einmal mit der, oh, vorsichtig, mit der Doppel-Null im Stechen mit dabei. Boah, was ist das stark. Was ist das stark. 15 Jahre ist dieser Hengst jung, schrägstrich alt mit fantastischem Auftritt einfach im Nationenpreis dafür Sorge getragen, dass eben die Amerikaner dort ihr, ihren Nationenpreis gewonnen haben. Bei den Runden uns schon wirklich jetzt hier begeistert und dann spult er hier im großen Preis. Noch